Jetzt geht es um die Anwendung von Kramers V in Starter. Was ist Kramers V? Es handelt sich um ein bivariates Zusammenhangsmaß für nominal skalierte Variablen. Wenn Sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, schauen Sie sich erstmal an, wie dieses Zusammenhangsmaß genau berechnet wird. Hier geht es nur um die Anwendung in Starter. Wir öffnen zunächst den Beispieldatensatz, den Staat hat zur Verfügung stellt, NLSW88.dta. Und dann schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir vergleichen den Anteil der Gewerkschaftsmitglieder zwischen verschiedenen Branchen. Das sind die Variablen Union für die Gewerkschaftsmitglieder und Industry für die verschiedenen Branchen, die wir vergleichen wollen. Dafür habe ich hier schon den dazugehörigen Befehl für eine Kreuztabelle erstellt. Tabulate Union, das ist hier die abhängige Variable weil wir ja schauen wollen, wie hoch der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder ist in Abhängigkeit von den Branchen. Die unabhängige Variable Industry, das sind die Branchen, und mit Komma-Column fordere ich dann die Spaltenprozente an. Schauen wir uns die Kreuztabelle einmal an. Dann sehen wir hier folgendes Ergebnis. Die Kreuztabelle ist relativ umfangreich weil wir hier nämlich relativ viele Branchen in dem Datensatz drin haben. Wir haben also hier die abhängige Variable stehen. Non-Union sind die Befragten, die nicht Gewerkschaftsmitglieder sind. Union sind die Befragten, die Gewerkschaftsmitglieder sind. Hier haben wir jetzt die erste Branche, zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Und hier sehen wir jetzt, in dieser ersten Branche sind 83% keine Gewerkschaftsmitglieder, 17% gerundet sind Gewerkschaftsmitglieder. In dieser Branche hier sind, auch wenn es nur zwei Befragte sind, 100% der Befragten Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Hier haben wir jetzt 85% Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, 15% Gewerkschaftsmitglieder. So, nun geht das weiter. Hier haben wir also 26% Gewerkschaftsmitglieder, 55%, 8%, 6%, 14%, 8%, 14%, 31% und 36% gerundet. So, wir können also in dieser Kreuztabelle über alle diese Branchen ablesen, wie hoch ist der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder. Ein Zusammenhangsmaß passt jetzt diese ganzen Informationen in eine Zahl zusammen, sodass wir also einem interessierten Leser nicht mitteilen müssten für jede einzelne Branche, wie hoch ist denn der Anteil, damit derjenige sich einen Einblick davon, einen Eindruck davon machen kann, wie stark dieser Zusammenhang ist, sondern wir könnten ihm eine Zahl nennen und... Er kann sich daraufhin dann ein Urteil bilden, wie stark der Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen ist. Und dafür gehe ich nochmal zurück in den Do-File. Um jetzt herauszufinden, wie wir Kramers-V anfordern können, führe ich zunächst mal hier diesen Hilfebefehl zum Tabulate-Befehl aus. Und wir gehen hier auf Tabulate-To-Way, weil wir uns mit Kreuztabellen beschäftigen. Und dann schauen wir hier bei den Optionen, welche Möglichkeiten wir da haben. Wir haben hier ziemlich viele die angezeigt werden. Da wir uns jetzt hier für Kramer V interessieren, schauen wir hier und dann sehen wir hier, dass die Option ein großes V ist. So, zusätzlich werden wir gleich noch Chi-Quadrat anfordern, um auch zu sehen, ob der Zusammenhang, den wir da uns anschauen, auch statistisch signifikant ist. Das heißt, diese beiden Optionen brauchen wir jetzt. Das heißt, ich schreibe jetzt hier als weitere Option das große V hin. Wichtig ist daran zu denken, dass das auch groß geschrieben ist da Starter case-sensitiv ist und chi-Quadrat ist diese Option. Das Ganze markiere ich und führe das aus. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Wir sehen jetzt, die Kreuztabelle wird nochmal ausgegeben, genauso wie vorher. Und zusätzlich haben wir jetzt hier unten die Information, welchen Wert K V annimmt. Hier 0,2855. Und wir haben hier den chi-Quadrat-Wert dessen Basis ja auch Kramers V berechnet wird. Er liegt hier bei 152 und der dazugehörige p-Wert für die statistische Signifikanz liegt bei 0,000. Irgendwann kommen da noch Werte, also liegt jetzt nicht wirklich bei 0, aber eben sehr nah dran. So, dann überlegen wir uns jetzt mal, wie wir dieses Ergebnis beschreiben können. Und zwar ist es wichtig bei der Zusammenhangsbeschreibung immer diese drei Werte hier zu beschreiben, die Richtung des Zusammenhangs, die Stärke des Zusammenhangs und die statistische Signifikanz. Wir fangen mal mit der Richtung des Zusammenhangs an. Da ist es so, dadurch, dass wir hier eine nominal skalierte Variable haben, können wir über die Richtung im Prinzip hier nichts aussagen und auch der Gramas-V-Wert enthält keine Information über die Richtung. Ja, also der Kramers V-Wert variiert zwischen 0 und 1. Sie können also nicht anhand des Vorzeichens erkennen, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn Sie etwas über die Richtung des Zusammenhangs hier aussagen wollen würden, dann müssten Sie hier einzelne Prozentwerte herauspicken von Branchen, die Sie eben vergleichen wollen. Das heißt, in diesem Fall lassen wir die Richtung frei. Dann wollen wir etwas über die Stärke des Zusammenhangs aussagen. Da können wir jetzt den Kramers V-Wert nehmen, eben 0,2855. Kramers V gleich 0,285. So, und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass der oder die Leserin sich mit statistischen Zusammenhangsmaßen auskennt und diesen Wert hier interpretieren kann. Es ist nämlich wichtig, dass wir das nicht prozentual interpretieren können. Wir können also jetzt nicht sagen, dass irgendwie 28% der Varianz erklärt würden oder eine 28%ige Fehlerreduktion stattfindet oder ähnliches. Das ist bei Grama V nicht möglich. Das Einzige, was wir eben sagen können, ist, dass Grama V zwischen 0 und 1 normiert ist. Das heißt, wenn wir hier einen Zusammenhang von 0,2855 haben, liegt das eher im mittleren Bereich. Dann die Signifikanz. Die können wir jetzt hier bei dem Chi-Quadratwert ablesen. Wie gesagt, liegt das hier bei 0,00. Das heißt, es liegt statistische Signifikanz vor, wenn wir beispielsweise vorher uns auf ein Signifikanzniveau geeinigt hatten mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Dazu können wir folgendes formulieren. Statistische Signifikanz liegt vor. Und wenn man das noch ein bisschen genauer beschreiben möchte, dann kann man auch immer dazu sagen, dass das eben bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser oder ein stärkerer Zusammenhang in der Stichprobe auftritt, obwohl in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang vorliegt, eben dann bei, in diesem Fall, 0% liegt. Soweit zu Kramer Viel Erfolg bei der Umsetzung.